So Leute, heute gibt es PS ohne Ende, na ja gut, man muss die PS schon addieren und ohne Ende eigentlich spricht das halt, weil ich nie weiß wie viele mit dabei sind, ich gehe zum Pferderennen. Da war ich zuletzt vor gefühlten 100 Jahren, aber 15-20 Jahre ist das bestimmt schon her und ich dachte ich guck mal wieder weil ich jetzt die Tage gelesen habe, dass heute ist. Da habe ich gerade noch mal geguckt. Die Verlangen vor jetzt Eintritt dafür. Meines Erachtens war das, glaube ich, was kostenlos, noch, wo ich dahin bin. Aber es kam zwei, drei Euro. Jetzt wollen sie gleich 12 haben. Aber ich dachte, na gut, kommt sie mal. Ja, ich hatte aber Glück gehabt. Vor mir sind sie fünf Leute gekommen, beziehungsweise fünf Leute und ein Kind, was noch nicht bezahlen hätte müssen. Und die hatten Gutscheine aus der Zeitung, da kriegtest du zwei Karten für einen Preis von einer. Und die war so clever und hat mich gefragt, ob ich den Gutschein mit ihr zusammen nutze. Und somit habe ich durch die Hälfte bezahlen brauchen. Ich glaube, meine Pechsträhne ist vorbei. Das, das, ja, das ja ein Bedingungen heute. Und Sie sollten natürlich eine Wette wagen, um den Rennsport hier in kräftig zu unterstützen. Wenn ich es Hinterkopf habe, im Rennen sein sind auch die rot-schwarz-weißen Entfernen von Besitzer Hans Gölz, zu sehen auf dem Monitoren. Ja, dieses das ist im letzten Jahr noch in der Spannkrisen. Rang Nummer vier, klar raus und seitdem mit 24 Euro so in wenigen Augenblicken geht's los. Zum ersten des Tages. Die Startmannschaft nimmt die Kandidaten in Empfang. Und auf geht's in die Boxen. Zum aufgeloppten Freiberger. Bleib wie dein Bier. wird es möglich, die Zweier wird es möglich, die Dreier wird es zu spielen. Und bei der Platzwette muss ihr persönlicher Favorit Erster oder Zweiter werden. Es gibt zwei Platzquoten zum ersten Die Pferde rücken ein. Tamarille ist gerade eingerückt, jetzt kam No Show Like a Joe Show heran. Atlanta City bleibt unsere Favorite mit 1,80 Euro. Die Favoritenfarben, die Favoritenrennfarben: Hellblau mit gelber Kappe, gelb hellblau Erbel. Atlanta City ist letztes Pferd in der Startbox zum Aufgalopp. 2023 in Dresden. Boxlauf zum Aufgelock mit Freiberger bleibt wie dein Bier. 1400 Meter stehen an für die sechs Kandidaten. Will mit dem besten Start vor No Show Like a Joe Show an der Innenseite. Außen war aber auch die Favoritin Atlanta City gut abgesprungen. Dann Booker Spirit an der Innenseite, außen flankiert von Don Druscheur und schlusslich das im Augenblick Tamavelli. Aber sie sind dicht geschlossen beieinander, die sechs Kandidaten aus ganz der Gegenseite. An der Spitze, No Show Like a Joe Show, Willibald Atlanta City. So geht es in den Schlussbogen hinein. No Show Like a Joe Show mit Willibald, drittes Wertes Atlanta City, vor Bocker Spirit an vierter Position, dann vier, den Abstand bis zu drinnen, an der Außenseite galoppierend, neben Tamar Valley. So sind die Pferdre weiter im Schlussbogen angekommen. No Show like a Joe Show vor Willibald. Die beiden sind nicht beieinander, dann eine Lücke von eineinhalb Längen bis zu Atlanta City, der Favoriten an dritter Position. Dann vier Abstand bis zu Bocas Berlin vor Don Drescher und Tamavelli. So geht es vorne in die Zielgerade hinein. 400 Meter bis zum Ziel noch. No Show like a Joe Show an der Innenseite, wird in der Bahnmitte angegriffen von Willibald und außen daneben erscheint hier Atlanta City. Dieses Trio ganz deutlich vor den anderen dreien. 250 Meter noch bis zum Ziel. Willibald in der Bahnmitte mit Atlanta City an der Innenseite, bleibt No Show like Show dabei. Diese drei sind hier im Endkampf. Im Sieg um den, äh, Sieg um den ersten des Tages. 100 Meter noch bis zum Ziel. Atlanta City vor Willi Ball mit No Show like a Joe Show. No Show like a Joe Show. die like Show a... Atlanta City. Abstand an Tschechischen Trainer Jan Raja. Wir bitten die Trainer Jan Raja zur Rennleitung zu kommen. Ich sage für Jan Raja, Trainer aus Tschechien. Äh, zur Rennleitung. Hier in Dresden. Mit der Frau, die am Stall von Peter Schirpen zu Hause ist, Sibylle Vogt. Raiden Dubai, die Nummer 1. Roland Schubasch ist der Trainer für den Stall. Und ein weiterer Reiterwechsel noch im siebten Rennen des Tages, im siebten Rennen bei der Nummer 2. siebten Rennen in der zweiten von Sarah Bierschei. Siebtes Rennen die zweite, Sarah Bierschein. Und wir kommen auch gleich zur Sicherung mit dieser dreigelten Prüfung, meine Damen und Herren. Navarra Storm heißt der Sieger mit dem man nicht unbedingt gerechnet hat klar, er kommt aus einem großen Stall gezogen, das Pferd aber der erste Auftritt der war gar nicht so berauschend alle die da vor ihm waren die haben bisher auch nicht so riesig überzeugt und wir kommen auch gleich zur Sieger mit dieser dreijährigen meine Damen und Herren Navarra Storm! Heißt der äh, Praktisches Pferd. Heute zum ja. ersten Mal geritten im Rennen? Ja, das, das erste Mal geritten. Zu Hause auf dem Rennen ja, kenne ich den schon. Ähm, hat mir eigentlich immer ein gutes Gefühl gegeben. Äh, ja, so mit vorne weg, zu so, galoppieren lassen. Haben trotzt ja vor Kraft. Ja, aber trotzdem ein sehr, sehr liebes Herr, Also, der Gott ja, ja, ja, weiß ja nicht genau, ob ja, ja, ja, er hat und kennt genau diese Schwierigkeiten. Ja, ja, ganz, ganz, ganz, ganz tollen Charakter. Ja, ja, ähm, ja, macht alles super mit, macht genau das, was man von ihm will. Und ich glaube, genau das reicht genau was dem Pferd Sibylle Vogt heute in Dresden. Und das ist Ihr Applaus für die siegreiche Reiterin. Der junge Mann, der den Sieger da noch abduscht, ich denke, der sollte mal rüberkommen, äh, damit er, nee, hat gerade abgeduscht, der ist schon raus. Wo ist er denn? Ach, das ist der gleiche. Vom so Pferdetransport transportiert sein, heute hier bei uns und, und äh, auch die Besitzer. Also, wir bedanken uns beim Palettenhandel Dresden. Roddy Eckelmann ist... Check oh. it Die Quote wird spannend sein. Es wird schon was geben am Toto. Übrigens, das Pferd hat auf der Gasbahn ja noch mal einen Galopp in der Arbeit hingelegt, vor ein paar Tagen. Heute wieder